Mit dem Sonestar P802QR2 habe ich meinen ersten 3D Drucker mit Dual Extruder von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Das Gerät ist nahezu baugleich mit dem von mir zuvor getesteten M8R2 derselben Firma. Während letztgenannter Drucker ein sogenanntes 2 in 1 Hotend besitzt, sind beim QR2 zwei getrennte Hotends verbaut. Somit können zwei unterschiedliche Materialien in einem Durchgang verarbeitet werden. Ferner ist ein Abstandssensor vorhanden, welcher das Justieren des Druckbetts verbessert. Der Rahmen besteht ebenfalls aus 2mm Stahlblech, einige der Kunststoffverbindungselemente entstammen dem 3D-Drucker. Der Drucker wird als Bausatz geliefert, die reich bebilderte Bauanleitung befindet sich auf der mitgelieferten SD-Karte. Die Kernkomponenten des Druckers werden vormontiert geliefert, was die Bauzeit deutlich verkürzt. In diesem Video möchte ich nur ein paar Knackpunkte aufzeigen, die mir bei der Montage aufgefallen sind. Die Düse für die Kühlluft war bei meinem Drucker ab Werk gebrochen. Ein paar Tropfen Sekundenkleber haben dieses Problem beseitigt. Ebenfalls beschädigt war eine Düse, die ich aus meinem Ersatzteilvorrat ersetzen musste, offensichtlich ist der Druckkopf vor dem Verpacken mal heruntergefallen. Das Werkzeug für den Zusammenbau liegt dem Bausatz bei, der Kreuzschlitzschraubendreher passt allerdings nicht perfekt zu den verwendeten Schraubenköpfen. Da einige Schrauben etwas schwergängig einzudrehen sind, empfiehlt sich dringend die Verwendung eines besseren Werkzeugs. Die Schrauben für die Befestigung des Abstandssensors sind zu lang, daher habe ich zusätzlich zu den Unterlegscheiben noch Muttern als Abstandshalter verwendet. Um eine gute Spannung des Riemens der Y-Achse zu erzielen, habe ich die Umlenkrolle erst nach der Montage des Riemens angezogen. Die Führungsstangen der X-Achse sind nur klemmend befestigt, wodurch sich die Halterung auch im Betrieb des Druckers verschieben kann. Ich habe diesen Umstand genutzt und den Riemen der X-Achse eingebaut und anschließend die Halterung wieder zurückgeschoben, um eine gute Riemenspannung zu erhalten. Fast alle Verbindungen der Elektronik sind mit verpolungssicheren Steckern ausgestattet, lediglich bei der Verkabelung des Netzteils ist darauf zu achten, dass die Anschlüsse korrekt verschraubt werden. Das Netzteil mit maximal 20A bei 12V ist wie üblich bei diesen günstigen Druckern nur mangelhaft isoliert, der Drucker ist so nicht für Kinderhände geeignet. Besonders ungünstig bei diesem Drucker ist die Tatsache, dass die Klemmen des Netzschalters eine Metallschiene berühren, die dünne Isolierung wirkt wenig Vertrauen erweckend. Ferner ist das Metallgehäuse des Netzteils durch Kunststoffdistanzstücke vom Metallrahmen des Druckers isoliert, die Schutzerde ist somit nahezu wirkungslos. Da der Ein-Ausschalter sowieso sehr schlecht zu erreichen ist, verwende ich diesen nicht, stattdessen ist das Netzkabel direkt mit den Klemmen am Netzteil verbunden. Dabei muss das Kabel auch am Rahmen befestigt werden, um eine Zugentlastung zu haben. Um den Drucker im Notfall schnell ausschalten zu können, verwende ich eine schaltbare Steckdosenleiste. Ich habe für den Zusammenbau dieses Druckers einen ganzen Tag benötigt, dabei aber auch viele Fotos geschossen. Wer sich einen Überblick über die einzelnen Schritte verschaffen möchte, findet die Fotos auf meinen Seiten als Download. Da der Rahmen des Druckers trotz der Metallbauweise alles andere als verwindungssteif ist, muss das Gerät auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Ich verwende eine Bodenfliese mit 40cm Kantenlänge. Dabei müssen alle Ecken und die Motoren der Z-Achse Kontakt zur Fliesenoberfläche haben, ansonsten sind die Schrauben des Rahmens zu lockern und nach korrekter Ausrichtung wieder anzuziehen. Auch der obere Teil des Druckers lässt sich mit nicht allzu hohem Kraftaufwand verwinden, wie die Mechanik verbessert werden kann, zeige ich in folgenden Videos. Vor dem ersten Einschalten ist das Druckbett auf eine niedrige Position zu justieren. Der Schalter der Z-Achse muss so justiert werden, dass dieser auslöst, wenn noch eine Lücke von 2-3mm zu den Düsennadeln verbleibt. Die Höhe der X-Achse über dem Druckbett muss an beiden Enden gleich sein. Dazu wird die Z-Achse per Hand über die Spindeln verstellt, bis die Höhen stimmen. Als Abstandshalter verwende ich ein selbstgedrucktes Bauteil, mit einem Lineal geht's aber auch. Zeit fürs erste Einschalten. Versinkt anschließend euer Stadtviertel nicht in Dunkelheit und erscheint das Druckermenü, so ist die erste Hürde erfolgreich genommen. Zwei Extruder statt nur einem bedeutet, dass beim Verkabeln mehr schiefgehen kann als üblich. Als ersten Test schalte ich den Lüfter am Druckkopf ein. Es muss sich nun der vordere Lüfter drehen. Schaltet sich stattdessen der seitliche Lüfter ein, so sind die Anschlüsse auf der Hauptplatine zu tauschen. Test Nummer 2 besteht im Aufheizen von Hotend Nummer 1 auf 46 Grad Celsius über das Druckermenü. Steigt nach wenigen Sekunden die Temperaturanzeige von Hotend 1, so ist dieser Test bestanden. Sollte stattdessen die Temperaturanzeige von Hotend Nummer 2 steigen, so ist der Drucker sofort auszuschalten und die Stecker der Temperatursensoren müssen auf der Hauptplatine getauscht werden. Heizt auch Hotend Nummer 2 korrekt auf, ist der dritte Test ebenfalls bestanden. Es folgt die Druckbettheizung, die ich hier testweise auf 35 Grad Celsius einstelle. Auch hier klettert wie erwartet die Temperaturanzeige nach wenigen Sekunden. Der letzte Test besteht im Fahren aller Achsen zu den Endschaltern. Funktioniert auch das ohne Probleme, so ist der Bau des Druckers als erfolgreich abgeschlossen zu betrachten. Es folgt das Justieren des Druckbetts. Über das Druckermenü kann der Druckkopf automatisch zu den Eckpunkten des Druckbetts gefahren werden. Nun wird das Druckbett im ersten Schritt so weit angehoben, dass noch eine Lücke von 1 bis 2 mm zwischen Druckbett und der Düsennadel von HotEnd 1 verbleibt. Die Prozedur wird an allen Eckpunkten wiederholt und das Druckbett schrittweise angehoben, bis im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Druckbett und Düse passt. Schließlich muss geprüft werden, ob die beiden Hotends auf gleicher Höhe zum Druckbett justiert sind, wozu ich erneut das Blattpapier verwende. Zum korrekten Einstellen der Höhe des zweiten Extruders muss der vordere Lüfter entfernt werden. Nach dem Lockern zweier Schrauben kann die Höhe der Düse so eingestellt werden, dass auch hier das Blattpapier leicht klemmend zwischen Düsenspitze und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Aufgrund der Befestigung über die beiden Schrauben ist diese Einstellarbeit extrem fummelig, muss aber sehr gewissenhaft ausgeführt werden. Der Soundstar verfügt über einen induktiven Abstandssensor. Mit diesem kann nach dem manuellen Leveln das Druckbett vermessen werden. Dazu fährt der Drucker 9 Punkte auf dem Druckbett an und errechnet aus den gemessenen Höhenunterschieden ein Profil der Oberfläche, wodurch der Druck vor allem der ersten Lage besser gelingt. Das Druckbett ist beheizbar, per Software kann eine Maximaltemperatur von 115 Grad Celsius vorgegeben werden. Dabei sind 40 Grad Celsius nach etwa 3 Minuten erreicht... ...60 Grad Celsius nach 5 Minuten... ...und etwas über 100 Grad Celsius nach 15 Minuten, was der praktisch erzielbaren Maximaltemperatur entspricht. In meinem Videostudio beträgt die Zimmertemperatur zum Zeitpunkt der Messungen etwa 17 Grad Celsius. Nach dem Vorheizen der beiden Hotends auf 190 Grad Celsius für PLA... ...kann das Filament nach Drücken eines Hebels am Extrudermotor eingefädelt werden... ...bis der Kunststoff an beiden Hotends als Sichtbare Stränge austritt. Somit ist der Drucker bereit für einen ersten Auftrag. Der SD-Kartenleser befindet sich auf der Platine des LCD-Bildschirms oben am Rahmen. Als zweifarbigen Testdruck habe ich in OpenSCAD einen Würfel erstellt. Der Druck beginnt, sobald Druckbett und Extruder die vorgegebenen Temperaturen erreicht haben. Für den Druck werden zwei Spulen mit PLA unterschiedlicher Farben benötigt, ich nehme blaues und weißes Filament. Selbst mit optimalen Druckparametern ist nichts zu verhindern, dass im Laufe der Zeit heißes Plastik aus dem jeweils inaktiven Hotend austritt. Teure 3D-Drucker mit Mehrfachextrudern fahren den inaktiven Druckkopf zumindest etwas nach oben oder in eine Parkposition, um ein unerwünschtes Mischen der beiden Materialien zu verhindern. Beim Zone Star ist das nicht der Fall und wie zu sehen wird immer etwas Kunststoff aus der inaktiven Düse auf der jeweiligen Lage verschmiert. Besonders auffällig ist das bei dem blauen Filament, das auf dem weißen Untergrund klar zu sehen ist. Ich habe eine dünne Wand im Abstand von 3mm um den Würfel herum gedruckt. An dieser Wand wird der überwiegende Teil des aus den Düsen tropfenden Filaments abgestreift. Am fertigen Würfel ist zu sehen, dass die Außenwand so einiges an blauen Plastikfäden abgehalten hat. Allerdings nicht alles, nach wie vor ist die Oberfläche des Würfels deutlich sichtbar gesprenkelt. Hier drucke ich einen Verkehrsleitkegel mit orangefarbenem und weißem PLA. Die Höhe beider Düsen ist nicht optimal justiert. Zu sehen ist, dass die linke, momentan inaktive Düse den Druckkopf immer etwas anhebt, wenn diese über einen Rand fährt. Als Folge davon druckt die rechte, momentan aktive Düse auf der Oberfläche eine deutlich sichtbare Erhebung als Schattenrand. Ferner gräbt sich die linke Düse sichtbar in die von der rechten Düse gedruckte Lage ein. Diese Fehler addieren sich im Laufe des Druckens und machen das Ergebnis unbrauchbar. Sind die Düsen optimal justiert, so ist dieser Fehler nicht mehr so deutlich zu sehen, da beide Düsen gekoppelt sind, werden aber nach wie vor kleine Fehler im Druck einer Lage mit jeder Schicht verstärkt. Mit Schichtstärken unter 0.3mm konnte ich keine brauchbaren Resultate im Zweifarbdruck erzielen. Klick und fertig funktioniert im 3D-Druck nie, mit zwei Extrudern erhöht sich der zu betreibende Aufwand deutlichst. Wer diese Mühen nicht scheut, kann mit dem Star jedoch durchaus brauchbare Resultate erzielen. Gut gelingen Druckobjekte, bei denen der Farbwechsel nicht innerhalb einer Schicht auftritt. Nach dem Leitkegel habe ich ein Schild mit einem Schriftzug gedruckt. Die Grundplatte besteht aus weißem PLA... ...der Schriftzug aus blauem PLA. Die Schichtstärke beträgt 0.3mm. Die Druckgeschwindigkeit ist für die Wände des Schriftzuges auf nur 15mm pro Sekunde gesetzt, um ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Wie schon beim Würfel gesehen, haften auch hier auf der weißen Oberfläche Fäden aus blauem PLA. Diese lassen sich aber relativ leicht entfernen und das Resultat ist somit recht gut. Wer mit nur einem Extruder drucken möchte, sollte dessen Düse deutlich tiefer justieren als die des inaktiven Teils. Mit dieser Konfiguration drucke ich hier Kettenglieder für ein Roboterfahrzeug. Die Schichtstärke beträgt 0.2mm, meine persönliche Standardeinstellung, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Bezüglich Stringing ist der Drucker recht gut, in der runden Öffnung werden keine Fäden gesponnen. Insgesamt 16 Kettenglieder habe ich in einem Durchgang gedruckt, wofür etwa 10 Stunden ins Land gezogen sind. Wie zu sehen, ergibt sich aus den Einzelteilen direkt aus dem Drucker ein funktionierendes Ganzes und darauf kommt es beim Prototypenbau schließlich an. Mit dem ZoneStar P802-QR2 erwirbt man einen extrem preisgünstigen 3D-Drucker mit Dual Extruder für experimentierfreudige Anwender. Die Druckergebnisse im Single Extruder Betrieb sind wirklich gut, im Dual Extruder Betrieb zeigen sich prinzipbedingte Schwächen. Ich bin ein großer Anhänger der als Bausatz gelieferten Prusa i 3 klone da diese gut geeignet sind in Theorie und Praxis des 3D-Drucks einzutauchen. Mit dem einfachen LCD-Display mit Drehknopf ist die komplette Hardware kompatibel zu gängiger Open-Source-Firmware, im Auslieferungszustand ist eine angepasste Version von Marlin aufgespielt. Fotos in hoher Auflösung aller Teile des Roboterfahrzeugs und mehr Infos gibt's wie immer auf meinen Seiten, somit könnt ihr euch einen eigenen Eindruck von der Druckqualität machen. In diesem Sinne, danke für's an Google un bis bald!